Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Bei der Selbstbedienungskasse im Supermarkt brauche ich manchmal etwas länger, bis ich all die Waren aus dem Korb über den Sensor auf die Waage gelegt habe. Und dann beginnt die lange Suche nach der Geldbörse. Und das Kramen nach dem Kleingeld. Und jedes Mal, wenn ich da etwas länger brauche, fragt mich die Kasse, möchten sie fortfahren? Und ich denke mir immer, woher weiß die, dass ich nicht gehen kann? Der Montagswitz